Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Eine kleinwüchsige Frau geht zum Arzt. Sie sagt: Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe immer solche Schmerzen im Schritt, wenn es regnet. Herr Doktor beginnt die Dame zu untersuchen, findet nichts. Sagt sie: Wissen Sie was? Kommen Sie wieder, wenn es regnet. Einige Tage später, strömender Regen. Die Frau ist wieder da. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe solche Schmerzen im Schritt. Der Doktor hielt sie auf die Untersuchungsliege, er hebt den Rock hoch, holt sein Skarpell und beginnt zu schneiden. Danach macht er die Dame wieder runter und sagt, gehen Sie bitte einige Schritte. Die Dame geht rum und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe keine Schmerzen mehr. Was haben Sie gemacht? Sagt der Doktor, ich habe Ihre gummi gekürzt. Der Montagswitz.